Guten Abend Herr Novakovic. Also ähm, Ihr Buch Wien für In- und Ausländer ist eine einzigartige Art Gebrauchseinweisung zur Stadt Wien, ähm, aber auch teilweise für Österreich insgesamt. Ähm, wie ist das Buch entstanden? Was war die Idee bzw. die Absicht dahinter? Ja, also da ich professionell mich mit äh Bereich der Integration beschäftige, schon seit mehreren Jahrzehnten, äh, habe ich einfach beschlossen, alle meine Erfahrungen über Wien, alle meine Beobachtungen aus meiner Arbeit und viele meiner Kontakte mit verschiedenen Migrantinnengruppen und so weiter einfach in einem Buch zusammenzufassen, ähm, verschiedenste äh, Bereiche des Alltagslebens in Wien anzusprechen, äh, und den Menschen sozusagen in die Hand eine Art des Ratgebers äh, zu, zu drücken, die, äh, und dieser Ratgeber ist gut gemeintes Buch im Sinne, macht nicht so viel Blödsinn. Ne? Äh, weil natürlich sind das sogenannte Soft Skills sehr wichtig für Leben in einer fremden Umgebung, insbesondere für Menschen, die der deutschen Sprache noch nichts mächtig oder überhaupt nicht mächtig. Danke. Sie haben unter anderem komparative Literatur studiert und leben schon seit 30 Jahren in Wien. Ja. Was sind Ihres Erachtens die größten Unterschiede, aber auch Ähnlichkeiten zwischen Serbien und Österreich im Alltag, aber auch auf literarischer Ebene? Hm. Auf literarischer Ebene bin ich nicht sozusagen so kompetent zu reden, weil ich nicht beide Szenen gleich äh, verfolge und weil ich auch generell nicht viel zum Lesen komme von zu viel Arbeiten und zu viel Schreiben. Ja, aber was, was die Ähnlichkeiten sind, naja, es ist schwer zu sagen, weil, weil Österreich entwickelt sich kontinuierlich, sagen wir so, und Jugoslawien, ehemaliges, aus dem Serbien entstanden ist, hatte, sagen wir so, eine sehr traurige Geschichte und Vorgeschichte und so. Ähm, Vergleiche sind wenig sozusagen anzustellen, aber äh, ich würde sagen, dass äh, uns äh, zum Beispiel Wien und Belgrad äh, Donau verbindet, also wir sind am, am gleichen Fluss unsere Länder sozusagen und mögen auch ähnliches äh, Essen. Ne? also Fleisch ist sehr wichtig Schweinefleisch und so weiter also solche also, aber Serbien ist wiederum religiös anders als Österreich und das und dies aber unsere Verbindungen sind einfach unglaublich weil man sagt, halb Serbien lebt in Wien oder in Österreich im Sinne, dass sehr viele unserer Landsleute also jetzt serbische Landsleute und aus allen anderen ex jugoslawischen. Republiken schon seit vielen Jahrzehnten dort leben, weshalb eigentlich Wien und Serbien und Österreich und Serbien in einen Sack sozusagen zu stecken sind, weil es ist einfach vermischt. Ne? Also die Verbindungen sind täglich tausendfach ne? mit diesen Menschen, die hin und her pendeln. Na, ja. Dankeschön, und ich möchte Sie zum Schluss noch bitten, einen ähm, Ausschnitt aus Ihrem Buch Wien für In- und Ausländer für uns vorzulesen. Ja, also ich würde dann, weil ich Wien sehr liebe, also als Stadt, würde ich ein bisschen äh, etwas, äh, gleich vom Anfang, äh, warum, äh, warum ich Wien mag, äh, und warum ihr, Ausländer, Wien lieben könntet. Oder so. Gut, also ich mag Wien, weil Wien keine zu große Stadt ist. Für eine Hauptstadt ist Wien weder zu groß noch zu klein. Jemand, der nur den Asphalt kennt, fühlt sich in kleinen Ortschaften nicht wohl. Jener hingegen, der keinen Asphalt kennt oder ihn zu spät kennengelernt hat, fühlt sich in der Großstadt fremd. Wenn er noch dazu aus der Fremde und nicht aus der hiesigen Provinz stammt, hat er ein doppeltes Problem. Er sehnt sich nach, äh, gleichzeitig nach seiner Heimat und hat Angst vor der Großstadt. So geht es vielen Ausländern in Wien. Ich weiß nicht, woher ihr stammt, die ihr dieses Buch lest, aber es ist schwer, in einer Stadt zu leben, wenn man die Menschen kaum versteht und sich nur schlecht verständigen kann. Gerade die Menschen, die schon vor einigen Jahrzehnten gekommen sind, um hier zu arbeiten, sogenannte Gastarbeiter, gehören oft zu jenen, die ihr Leben lang keinen wirklichen Kontakt zu ihrer Stadt herstellen könnten. Sie verstehen sie nicht. Sie kommt ihnen zu groß und unübersichtlich vor. Wobei Wien im Vergleich zu echten Megastädten eigentlich eine angenehme kleine Stadt mit hohem Lebensstandard und einem eben solchen Kulturanspruch ist. In Wien kennt und trifft man sich öfter und leichter als in den wirklich großen Wenn man alle Ausländer abzieht, die meistens in ihrer jeweiligen Volksgruppe verbleiben und weiters die Pensionisten außer Acht lässt, die selten am Abend ausgehen, dann bleiben nicht mehr allzu viele Wiener, die man in der Stadt treffen könnte. In Wien genießt man also den Raum einer großen Stadt und dabei das Gefühl eines Dorflebens. Vor der Bank